Nicht alles ist vergangen und so singen wir unser Lied. Ein Lied für all die, die die's am meisten brauchen. Die Wächter der Schwachen, sie lieben, die Nightrunner, es gibt zehn. Jetzt singe ich noch eine siebte Strophe, denn neulich wollte ich einkaufen gehen. Ich nahm mir also einen Einkaufswagen, ich wollte aber nicht in der Schlange stehen ging ich zum penny hinüber und ging dann mit dem Wagen rein. Ein Nightrunner stand einer Einkaufstüre. Er schaute mich an und sagte Nein. So ging ich zum Tengelmann, so hieß der früher, doch wurde umbenannt. A und P geht es inzwischen ja auch nicht mehr. Wo nehm ich jetzt den Supermarkt her? ging ich zum Karstadt, obst zu früh. Der ist auch pleite, seit neulich mal. Den Horten, der hat auch dicht gemacht. Inzwischen ist es 18 Uhr, bald wird es nach. die Freude auch da. Denn morgen geht's zur besten Auswahl. Mit dem Einkaufswagen nach Das war schön, das war sehr schön, der Text war, der Text, also ich fand das mit dem Gesang echt schön, ne, ich wollte mich jetzt vielleicht ein bisschen drüber lustig machen, ja? Aber der Text war so eins zu eins, so in your face übersetzt gerade, das war so komisch.